Hallo, ihr wunderbaren, Vagegeborenen und Vageaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Liebesgöttin Venus geht am 7. August in euer Zeichen und verleiht euch eine bezaubernde Ausstrahlung und viel Anziehungskraft. Bestimmt bekommt ihr viele Einladungen und die Pflege eurer Freundschaften ist ganz wichtig. Falls ihr jemanden kennengelernt habt oder aus einem anderen Grund eine persönliche Beratung braucht,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 Jetzt schauen wir uns die aktuellen Tendenzen für den August an. Die Sonne, der Merkur und der Mondknoten stehen im Löwen, günstig für eure Freundschaften in eurem Sonnenhaus der Freundschaft. Allerdings ist der Merkur noch rückläufig und das kann zu Missverständnissen im Freundeskreis führen oder auch bei euren Business-Kontakten. Achtet also darauf, euch klar auszudrücken und Termine im Kalender einzutragen, damit ihr nichts vergesst. Saturn und Pluto zeigen weiterhin Verpflichtungen und auch Krisen rund um das Thema Familie, Haus oder Wohnung an. Bitte informiert euch darüber nochmal gründlich im Jahreshoroskop. Schwierig ist in den kommenden beiden Monaten der Konfliktaspekt zwischen Saturn in eurem Familienhaus und Chiron in eurem Partnerhaus und beides in Spannung zu eurer Sonne. Besonders wenn ihr in den ersten Tagen des Waagezeichens Geburtstag habt, gilt das. Und das kann anzeigen, dass ihr euch um ein krankes Familienmitglied kümmern müsst. Eventuell seid ihr auch selbst gesundheitlich betroffen, besonders wenn ihr euch Dinge zu sehr zu Herzen nehmt. Ihr solltet euch jetzt schonen und unnötige Aufregung vermeiden. Ich empfehle euch zum Beispiel die Fernsehnachrichten zu meiden und euch nicht mit Problemen zu beschäftigen, die euch nicht direkt betreffen. Der Mars ist immer noch rückläufig im Wassermann in eurem fünften Haus der Kreativität. Das kann anzeigen, dass eure Kreativprojekte nicht so recht vorangehen oder dass ein romantischer Flirt seinen Schwung verloren hat. Am 6. August geht dann die Lilith in euer fünftes Sonnenhaus und für die kommenden neun Monate spürt ihr dann zunehmend deutlich, wie wichtig für euch der Freiraum ist, euch kreativ auszudrücken. Einige von euch werden dann auch eine heiße Affäre anfangen, die euch sehr inspirieren wird. Alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Videospecial Kreativ, wild und frei, Lilith im Wassermann. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Am 7. geht dann die Venus in euer Zeichen Waage und das ist ein sehr guter Aspekt, um zu flirten, sich schön und attraktiv zu fühlen und um sich zu verwöhnen und verwöhnt zu werden. Allerdings wird die Venus bis zum 11. August gleich einen kritischen Aspekt zu dieser Saturn-Chiron-Spannung bilden, die ich anfangs schon beschrieben habe. Dann wird der Spaß erstmal durch gesundheitliche oder partnerschaftliche oder auch finanzielle Einschränkungen gebremst. Aber vielleicht erlebt ihr ja auch, dass ihr es trotzdem schafft, besonders liebevoll und aufmerksam mit anderen und euch selbst umzugehen. Am 11. August haben wir dann den Neumond im Zeichen Löwe, der günstig für euch steht und eine Wende zum Besseren einläutet. Für die Neumondmeditation eignet sich das Thema Freundschaft und Gemeinschaft. Ihr könnt darüber nachdenken, wie wichtig euch eure Freundschaften sind und wie ihr diese in Zukunft gestalten wollt. Mit diesem Neumond beginnt eine produktive Phase, sowohl für eure festen Beziehungen und eure Familienbande, als auch beruflich und finanziell. Vieles läuft nun allmählich besser und wahrscheinlich bekommt ihr auch Unterstützung von Seiten eures festen Partners und von euren Familienmitgliedern. Am 13. geht der rückläufige Mars zurück ins Zeichen Steinbock. Das kann euch gereizt machen, besonders wenn ihr in den letzten Tage, äh, Tagen des Waagezeichens Geburtstag habt. Am 19. wird dann der Merkur wieder direktläufig und sollte es in eurem Freundeskreis zu einem Missverständnis oder Unstimmigkeiten gekommen sein, lassen die sich jetzt wieder ausräumen. Am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops und euren Wunsch, euch ab und zu mal zurückzuziehen und nach innen zu lauschen. Bis zum Ende des Monats werden eure Familie und euer Partner euch dabei unterstützen und Verständnis dafür haben, dass ihr zwischendurch mal eure Batterien aufladen müsst. Für vagegeborene, die spirituell arbeiten, sind die kommenden vier Wochen eine besonders ergiebige Zeit. Vom 23. bis 28. durchläuft allerdings eure Herrscherin, die Venus, einen schwierigen Aspekt zu Pluto. Ich rate euch, die neu aufkommende Harmonie und das Verständnis nicht dadurch zu zerstören, dass ihr nun Probleme und Verletzungen aus der Vergangenheit ansprecht, auch wenn ihr recht damit habt. Anfang September haben wir eine bessere Zeit, um solche Sachen liebevoll zu klären. Für Ende August rate ich euch, Zuwendung und Unterstützung einfach anzunehmen, denn damit wollen euch eure Lieben bestimmt zeigen, dass es ihnen leid tut, wenn sie euch in letzter Zeit zu sehr gestresst haben. Venus-Pluto, das kann auch Streit ums Geld anzeigen und ihr lauft Gefahr, zu viel für euer Vergnügen oder für Beauty auszugeben. Wartet lieber ab, in der ersten Septemberwoche ist wahrscheinlich wieder mehr Geld da. Davon abgesehen werdet ihr es aber spüren, dass sich viele kosmische Spannungen nun langsam wieder auflösen. Am 26. am Sonntag ist der Vollmond in den Zeichen Jungfrau und Fische und was ihr euch zu Neumond in Bezug auf eure Freundschaften vorgenommen habt, kann nun Früchte tragen. Außerdem ist es auch eine heilsame Konstellation für eure festen und familiären Beziehungen. Am 27. August wird dann der Mars endlich wieder direktläufig und geht dann ab dem 11. September in einen sehr günstigen Aspekt zur Waage-Sonne. Dann werdet ihr spüren, wie euer Schwung und eure Kreativität zurückkehren.